Ja, ihr habt's gesehen, ich hab mal wieder das alte Intro ausgepackt. Das von vor zwei Jahren. Alter, mach ich selten Videos. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen von... ...eure Kommentare. Ich ...mir vorgenommen jeden Tag. Und ich meine damit wirklich jeden Tag ein Video rauszuhauen. Also, ich würde mich hart freuen, wenn du das mehr als nur einen Tag durchhältst. Kann mir aber gut vorstellen, dass es am Ende doch nur ein Tag wird. Ich mag die Idee aber und vielleicht schaffst du es ja in jedem Video Fragen zum letzten zu beantworten. Ich würde dich zum Beispiel fragen, guckst du öffentlich-rechtliche Sender? Nee Mann. überhaupt nicht. Das kann ich mir nicht geben. Ähm, ja doch lieber YouTube. Ich mache jetzt YouTuber-Pokémon-Karten. Es sind keine richtigen Pokémon-Karten, es sind YouTube-Karten. Aber, meine Karte mache ich im nächsten Video. Was ist eigentlich aus den Karten geworden? Die Idee habe ich noch nicht verworfen, aber ich werde sie erst später umsetzen. Momentan noch nicht. Kann sein, dass es in zwei Monaten ist. Kann sein, dass das erst in einem halben Jahr ist. Also... Geduld! Wer, ja, du hältst es nicht durch, ich habe schon Betten abgeschlossen. Wenn ich mir das gerade so überlege, dann finde ich das schon richtig nice. Interessiert nicht mal brennend, auf was du gewertet hast, Katja. Wie es aussieht, bist du als Einzige für mich, ne? Der Rest alles Hodenkrebs. Erstmal, super Video, like haste. Hättest du vielleicht Interesse daran, gepusht zu werden? Ich werde ab sofort wahrscheinlich jede Woche jemanden pushen. Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Einzige Voraussetzungen sind, dass man mich abonniert haben. Okay, weg damit. Jeden Tag ist ambitioniert, ich freue mich jedenfalls darauf. Freundchen. Leute, ihr wisst gar nicht, was für ein Scheiß-Stress das gerade für mich ist. Ich habe nicht vorproduziert, ohne Scheiß. Ich habe das Video hochgeladen, am nächsten Tag war ich schon so richtig am struggeln, weil ich ein längeres Video machen wollte. Und boah, ich jetzt beim ersten Tag schon nicht geschafft. So, und dann würde ich das Video auch langsam mal beenden, denn wir sind schon eine Minute drüber, das kann doch gar nicht wahr sein. Konstitution, ich bin raus.